Wunsch von Kevin? Wie sieht's damit aus? Kevins unterwürfiges Hündchen. Hat er Sie mal gebeten, jemandem was anzutun? Nein, das würde ich auch nie tun. Wo sind Sie am letzten Donnerstagabend gewesen? In der Schule. Ich bin Französischlehrerin in einem Sprachinstitut. Er wollte Fotos von mir haben. Nichts weiter als Fotos. Nacktaufnahmen für einen Serienkiller. Das können Sie nicht verstehen. Wenn er Sie ansieht, dann sieht er Ihnen mitten ins Herz. Ich kann es nicht anders erklären. Dann ist man bereit, alles für ihn zu tun. Er ist so heilig. Wollen Sie Bilder von dem sehen, was er mit diesen fünf Frauen gemacht hat? Die sind nicht so heiß. Ja, ich weiß, er hat diese Hirnkrankheit. Aber mir würde er nie was tun. Hat Reddick Ihnen davon erzählt? Nein, das habe ich von seinem Psychiater. Er hat mich angerufen und mich vor Kevin gewarnt und gesagt, dass er gefährlich ist. Als ob ich das nicht wüsste. Genau darum geht's doch. Wie heißt der Arzt? Batman. Kann ich jetzt gehen, sonst verpasse ich noch den Unterricht. Wir werden Ihr Alibi überprüfen, Karen. Und versäumen Sie keine Unterrichtsstunde, bis Sie etwas von uns gehört haben.